Sehr ich gerne. habe heute einen ganz speziellen Gast bei uns, und zwar Michael Jakob von Eulerpool. Denn in Zukunft werden wir bei Obermatt direkt mit Eulerpool verlinken. Lieber Michael, ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Eine Frage an dich. Warum hast du Eulerpool gegründet? Zum einen kommen wir ja von alle Aktien, wo wir selbst erst Aktien analysiert haben, haben dann aber festgestellt, wichtig ist vor allem auch, die Datenqualität. Und da haben wir einfach keinen Anbieter gefunden, mit dem wir zufrieden waren. Denn die These ist ja, wenn man eine Überrendite erzielen will, braucht man entweder bessere Daten oder man kann die existierenden Daten besser interpretieren. Und unser Ziel bei Eulerpool ist es einfach, möglichst viele Daten in hoher Qualität, möglichst kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und was, was nützt dann den Eulerpool Euler den Anlegern? Ja, also die erklärte Mission ist es, es einfach zu machen, unterbewertete Aktien zu erkennen. Also erkenne unterbewertete Aktien mit einem Blick, das heißt eine besondere ja, Zeitersparnis zum einen und zum anderen ein Startpunkt oder vielleicht auch ein Endpunkt eigener Aktienanalysen. Ich habe die eine cool Seite angeschaut, die ist da ziemlich umfangreich. Was bietet sie denn alles? Das wichtigste Feature, das ist auch gemeint mit Erkenne unterbewertete Aktien auf einen Blick, ist der sogenannte Euler Pool Fair Value. Das heißt, wir ermitteln den fairen intrinsischen Wert und zeigen dann im Verhältnis an, wo ist der Aktienkurs aktuell. Und dann sieht man natürlich sehr, sehr einfach, Ah, okay, der aktuelle Kurs ist da, der faire Wert ist aber drunter und deswegen sollte man die Aktien dann vielleicht kaufen oder verkaufen. Ein anderes Feature, das sehr beliebt ist, sind die Prognosen und die historische Bewertung. Also, dass man das historische KGV sieht, dann sieht man zum Beispiel bei einer Microsoft, die war immer bei einem 30er KGV und ist jetzt plötzlich bei 15 zum Beispiel. Auch das ist ein könnte ein starker Indikator sein, dass es unterbewertet ist. Spannend, ja. Wer nutzt denn Euler-Pool heute? Zwei Gruppen vor allem. Zum einen sind es Privatanleger, die es sich einfach zum Hobby gemacht haben, selbst Aktien zu analysieren, die denen es einfach Spaß macht, sich tief in die Kennzahlen einzugraben und sehr, sehr detailliert und auch lange, zeitintensiv zu analysieren, um selbst eine Überrendite zu erwirtschaften. Und zum anderen sind es professionelle Investoren und Vermögensverwalter, die das gemeinsam mit ihren Klienten nutzen, einfach weil die Daten und Kennzahlen besonders einfach und ja, intuitiv visualisiert werden. Ah, interessant. Was macht ihr denn besser als andere Aktienportale? Woran, worin unterscheidet ihr euch? Ähm, man könnte auch die Grundsatzfrage stellen: Warum braucht es überhaupt äh, Webseiten, die Daten darstellen? Es ist ja alles kostenlos in den Geschäftsberichten einsehbar und stimmt auch irgendwo. Ich glaube, die Kernkompetenz bei Eulerpool ist wirklich, dass man es besonders einfach darstellt und visualisiert. Das heißt, dass man auf einen Blick direkt die letzten 20 Jahre Kennzahlen hat und natürlich auch den Fair Value. Spannend. Wie soll denn ein Anleger vorgehen mit Euler Pool? Am beliebtesten ist definitiv der Euler Pool Terminal, so nennen wir die Übersichtsseite. Die findet man auch sehr leicht links oben auf der Webseite, wo wir zu knapp 20.000 Aktien. Ja, so ein eigenes Firmenprofil habt, wo man alles auf Einblick erkennt. Also, wie entwickelt sich Umsatz, wie entwickeln sich Margen, wie entwickeln sich Dividenden und wo dann auch klare Signale und Warnsignale sind, was vielleicht besonders gut ist, was schlecht und natürlich auch der sogenannte Fair Value. Okay, wie nutzt du dann selbst euer Pool? Ich benutze natürlich auch den sogenannten Fair Value, also du merkst schon, das ist so das äh, eines der wichtigsten Features bei dem Ganzen und die Prognosen. Das heißt, Investmentbanken erstellen ja jeden Monat auch Prognosen, ob ein Unternehmen kaufenswert ist oder verkaufenswert und das tracken wir auch sehr, ähm, ja, sehr genau, auch die Kursziele der Investmentbanken tracken wir, um zu zeigen, ob das funktioniert, was die da verkünden oder nicht Spannend. Und gegenüber allen alle Aktien, ein Portal, das du auch betreibst, was ist der Unterschied bei Eulerpool? Der Hauptunterschied ist, dass sich alle Aktien an Privatanleger richten oder Investoren, die besonders wenig Zeit haben und direkt, in Anführungszeichen, das Ergebnis wollen, also professionelles Research von einem Team, dass sie sich durchlesen können, da spielen qualitative und quantitative Faktoren eine Rolle, auch das Management oder die Unternehmenskultur wird da berücksichtigt und bei Eulerpool, das ist wirklich für alle Investoren, die selbst Bewusst von Null starten wollen, also selbst ohne Bias, ohne andere Meinungen, selbst mit den Kennzahlen analysieren wollen. Spannend. Und gibt es da noch zukünftige Entwicklungen, über die du sprechen kannst? Ja, definitiv. Also, es geht bei so einem Projekt wie Eulerpool natürlich immer darum, mehr Daten ähm, und mehr Kennzahlen und mehr Werkzeuge einzubauen. Demnächst kommen zum Beispiel noch ETFs und Fonds, die man da analysieren kann. Na, ah, super spannend. Ich danke dir, Michael, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank.